Willkommen zu Roro, zu, zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Wir sind hier in der verlassenen Insel stehen geblieben mit den krassen Monstergegnern, die uns kaputt hauen. Wir haben schon zu viele Beleber samen verschwendet da, da, da. und wir haben nur noch einen und das ist nicht gut. Das Ist echt nicht gut. Ich muss gucken, wie ich damit äh, auskomme. Aber hier gibt es auch keinen Gegner, keinen Bossgegner. Wüsste ich jetzt keinen. Aber ganz ehrlich, ich kann mich auch an diesen Ort gar nicht erinnern. Verlassene Insel, das sagt mir einfach gar nichts. Also die Musik sagt mir ganz viel, aber so dieser Ort selber sagt mir nichts. Das Design sagt mir aber auch irgendwas. Aber ich kann es wirklich nicht, ich kann wirklich nicht meinen Finger drauf zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es kenne oder nicht. Und ich würde halt nichts Falsches sagen, deshalb sage ich immer nichts. Nun lass uns einfach überraschen. Ich bin ja eh auf alles gewappnet. Ein Kampf um wegen des Pokémon. Ach egal, hast mir egal. <lacht> oh Sinebeere, brauch oh, die gib mir her. Nice, Sinebeere. Da ist Kikli, boah Kikli Brother, wie geht's? Und oh, lass er down. Hat schon Game Kikli jetzt gerade. wäre schon nice. Oh Hypno, der war auch ganz gut jetzt gerade. Komm, komm meinem Team er nicht okay Mann ich drück immer außersehen vor das hin uh. verleiht seinem Träger über die Runden Erfahrungspunkte auch wenn dieser nicht an Kämpfen teilnimmt das ist super dann nehmen wir gerne mit das nehmen wir gerne mit Leute oh Gott wie Nebulak von hinten aussieht einfach nur so eine schwarze Kugel mit so mit so Rauch umgeben Oh Gott, irgendwie cursed, aber er ist der Arzt da dafür dem Spiel und er ist super. Man könnte nichts sagen, der ist super. Da da da da, da. Oh, Schlub, Schlub ist auch ein tolles Pokémon. Not gonna lie. Licky -tongue. oder wie die Weiterentwicklung auf Englisch heißt Licky Licky. Aber die hätten das ja nicht äh, so nennen können. Die können ja kein Schlupfleck auf Deutsch einfach lecken lecken nennen. Liki-Liki würde Lecky lecken lecken heißen. Und Licky tang wäre da dann äh, Leckende Zunge. Äh, <lacht> ich bin froh, dass sie ihn Schnurp genannt haben, ganz ehrlich. Hätten die den Leckende Zunge genannt, wäre wär nicht so geil gewesen, glaube ich. Alter Junge, ihr macht so viel Damage. Oh Gott, ich hätte auch sollen. Obwohl Pikachu, äh, macht zweimal. Macht zweimal Angriff, das ist super. Ich weiß nicht, wo lang. Wo oh, ist ein Laden? Bam, bam, bam, bam, bam. Oh, erkenntnis -Samen. Yes, yes, yes. Wie geil. Yes, nimm Gepärman. Kraftschuh brauche ich nicht. Halt. Kann ich selber irgendwo finden, bestimmt alles. Weil den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weil ich habe beide nicht mitgenommen. Moment, ich kann die gerade nicht tragen. Merke ich gerade. Den nehme ich natürlich mit. Und den hier auch. Ich hätte den auch gerne. Komm schon. Wenn du in einem Dungeon Erkenntnis sagen auf ein Pokémon anwendest, nimmt es den Zustand der Erkenntnis an und wird für eine Weile sehr stark. Es gibt auch Pokémon, die durch diesen Zustand ihre Gestalt ändern. Mega-Entwicklung nennt man das. Aurora-Schleier? Was ist das denn? nicht. Ähm, ich muss aber ganz kurz einen Apfel geben. du Nom. In einem Happy Happy. Ja, ganz mal. Boah Leute, Cash, Cashback. Ich habe zwei Cent zurückbekommen. Boah, um ihn gut. Das hat sich aber gelohnt. Dafür hole ich für jedes Mal die App. <lacht> Warum macht er heute eigentlich nichts? Der lädt sich da auf und macht nichts. Das bringt dir ja nichts, da zu stehen. Die die Ey, manchmal. Die ist, äh, super. Okay, die hast du mitgenommen, super. Weiter geht's. Da, Boom, um, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum. Aua, tut mir doch nicht so weh, Mann. Fühl ich aber auch voll unsozial von dir, ey. Das gibt eine fette Anzeige. Oh, Magneton, Level 39. Baby, voll geil, Alter. Ja, finde ich auch. Kreideschrei, yo Mann, Kreideschrei können wir gerne machen. Warum habe ich eigentlich Triplette nicht? Moment. Ich dachte, ich hätte Triplette. Müsste das nicht allein lernen? Hm. Kreideschrei ist sehr gut. Senkt die Verteidigung sehr stark. Also normal stark, aber ja, stark ist schon besser als normal. Ähm. Das wäre halt schon was. Hier, guck mal hier braucht ihr beide nicht. Genauigkeit, Verteidigung. Ja. Aber wir sind beide eigentlich das gleiche. Nur dass das hier schlechter ist als das. Deshalb machen wir Spiegelsalve weg. Auch wenn ich es sehr geil finde, die Attacke. Machen wir keine Schreine dafür rein. So, und du gehst weg. Bam. Ciao. Du, hier mal kurz irgendwann das Geld. Dankeschön, PK. Und keine Sorge, wir machen in, diesem, äh, in dieser Folge noch einen äh, Dungeon. Nicht nur diesen hier. Ich wollte gerade Stream wieder sagen. Junge, was ist los bei mir? Ich streame nicht. Ach, by the way, Stream. Apropos Stream. Ich ziehe momentan fast jeden Tag auf Twitch. Hin und wieder auch Soulings. Links. Irgendwelchen random Pokémon-Spielen, auf die wir gerade Bock haben aber auch momentan ganz viel Animal Crossing. Das nämlich nicht auf meinem YouTube-Kanal laden möchte. Und hier ist einfach ein. Äh, ein Rätselhaus. Geil! Boing, <lacht> genau! <you know! lacht> nice! Huh, gib her! Den kacken Samen weg. Junge, niemand braucht den. Ja, den trinken wir mal kurz, die Pika. Da kannst du trinken. Den Riesenapfel, den tauschen wir natürlich aus für den normalen Apfel. Ist, glaube ich. eigentlich ist ein großer Apfel nur. Egal, tauschen wir trotzdem aus mit einem normalen Apfel. Ich hasse es, wenn ich mich verklicke. So. Ähm. Ich würde sagen, den Essen. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Alles gut. Machen wir nicht ich lasse die Truhen hier Leute ich habe keinen Bock auf die da ist nichts gutes drin so wohin genau mit unser Freund nice dadadadadam, zurück. behalten was Serientreffer gerade die bewirkt bei allen Teammitgliedern dass bei Attacken die ihr Ziel mehrmals in Folge treffen kein Angriff daneben geht nice schon nicht schlecht als das einzige Pokémon in der Party wäre das kacke ist so die Fähigkeit ne aber bei so vielen Teammitgliedern, die wir gerade haben, ist es ziemlich gut. Gut. Wir nehmen gerade ca. 10 Minuten auf. Bodycard. Das Pokémon ist vor negativen Zuständen geschützt. Der Zustand wird nach einer Weile aufgehoben. Alles klar. Mhm. Warum macht die den Kampf hier bei tun? Wer kämpfen da überhaupt? Ist anscheinend wahrscheinlich nichts wichtiges. Oh Gott, ich habe eh die Basis aufgeweckt. Oh, oh, das war gar nicht meine Absicht. Oh, Pikachu. <lacht> hey. Ich meine, natürlich Reitschuh. Alter, was geht eigentlich gerade bei Almaldo ab? Ich beleg den jetzt mal, aber ich guck mal kurz. Was macht er denn? Was macht Amaldo da? Ey, Amaldo, komm her. Ich darf nicht down gehen lassen, weil das ist ein Klient. So, erstmal kurz den Apfel, dann bin ich wieder voll. Oh Gott, das sind noch mehr Lady Bars. Aber die riech jetzt erstmal. Leute, wir haben noch so viel vor in diesem Spiel. Und, ähm, ich kann noch was ankündigen. Ich werde das Spiel 100% machen. Ich habe richtig Bock drauf. Oh, Ammonitas? Ammonitas, sorry. Ähm, und ich wollte noch was sagen. Und zwar, apropos Shinies. Es gibt zwar Shinies in dem Spiel. Ach ja, und Gen 4 wo ich auch noch was dazu sagen. Auf jeden Fall, ähm, Shinies. Es gibt zwar Shinies in dem Spiel. Aber nur so 22 Stück oder so, glaube ich, waren das. 21, glaube ich, war das ungefähr. Ich müsste ein gewesen sein. Und zwar nämlich alle alle Super-Boss-Gegner. Die können alle, ich glaube, zu ungefähr 10% Shiny sein. Aber haltet nicht mein Wort dafür. Ich weiß es gerade nicht. Das war jetzt gerade nur geschätzt. Ähm... Und die werden wir alle sammeln. Alle Shinies. Ein paar von denen können auch mega Entwicklungen machen. Uh, Glitzer! Initiative! Mm. Komm mal, war eine Initiative. Was, wer hat hier 77, 77? Komm, hier, beep. Du darfst das halt gerne haben. Uh, Hopspross. I like you, Hopspross, aber du musst sterben. Und ich krieg dafür Level 45. Nice. So und Gen 4 Pokémon. Ich habe ja gesagt, es gibt alle Gen 4 Pokémon. Das stimmt nicht. Es gibt nicht alle Gen 4 Pokémon. Es gibt nur die gen 4 pokémon Wenn gen 4 war das ja so dass viele pokémon weiterentwicklung bekommen haben und diese weiterentwicklungen die gibt es aber ich glaube außer ein paar ausnahmen gibt es sonst keine gen 4 pokémon also amaldo muss erstmal neben ihm stehen so so amaldo kann jetzt abhauen und wir kriegen bonus ich hoffe das gibt viele punkte und irgendwas tolles zum beispiel Kenntnis erkenntnissame oder so wie ich dafür sehen ja Nein, ich möchte ihn nicht verlassen Ich will den erstmal abschließen, den Dungeon Dann können wir ihn verlassen, mein Freund Ja. Ach, komm Kann Pika essen, kein Bock Hier will es keine Beleber-Sachen Benutzen Was? Weiter erforschen So Warum wird das immer gefragt? Oh nice, hieß direkt Die Trappe, das freut mich U12. Uh, Komm noch mal die Treppe. Ah, schade. Oh, wie Pummel auf der liegt. Wie süß. Das, also, da allein für diese Animation müssen wir es eigentlich ins Team packen. Ich meine, come on, wann hat ihr so eine cute Animation meinem Pokémon-Spiel zuletzt gesehen? Hm? Ja, dachte ich mir. Oh, ich liebe Kenntnissamen. Die sind aber richtig selten. Äh. Das <lacht> liegen. Wär eigentlich gut, aber die kann man farmen. Die kann man in den ersten paar Dungeons farmen. Da gibt es sie häufig. Genauso wie Äpfel. So die normalen Standard-Items, die man kennt. Die kann man da eigentlich ganz easy farmen. Weil die Dungeons sind ja einfach für uns. Und. Und gehen wir einfach auf die Items zu, das war's. So, Pummelhof, komm in unser Team, bitte. Bist so niedlich? Ich kenne sogar jemanden, wo Pummelhof sein äh, Lieblings-Pokémon ist. Wird wahrscheinlich das Video nicht sehen, aber fühle ich trotzdem gegrüßt. Was hat einer von euch? Äh... Nee, das macht keinen Sinn, was ich fragen wollte. Egal, vergiss es. Ich würde gerade was richtig dummes fragen. Egal. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwas dummes sagen wollt? Und ihr mitten, nachdem ihr sagt, so, man sagt so, kennt ihr das? Oder man sagt irgendwie, äh, kennt ihr das auch? Bin ich dumm? Bin ich gerade eigentlich... Ach, ich laber einfach gar nicht mehr. Ich laber einfach gar nicht mehr. Ich mache mich gerade zum Affen. Ich lasse es. Sorry, Leute. Ich mache mich grad einfach gerade zum Affen. Wow. Ah, cringe. Egal. Man kennt mich, ich bin cringe. Ich bin immer cringe, Leute. Also wenn jemand meinen Kanal abonniert und man keinen cringe erwartet, was ist falsch mit dir? Mein Kanal besteht aus cringe. Ich lebe nur, weil ich cringe bin. Deshalb lebt mein Kanal noch. Einfach weil ich cringe bin. Nein, okay, das vielleicht nicht, aber. <lacht> könnte trotzdem wahr sein. Oh Gott. Wo ist hier überhaupt die Treppe? Ich bin jetzt schon überall gewesen. Links, rechts, oben, unten. Äh, Start, Select. Überall war ich schon. Calcium. Moment, dann kann man es doch gleich mal trinken. Calcium konstant trinken. Special Attack. Ja, gibt's mir, gibt's mir, ich brauche das. Ganz ehrlich. Ja, warte, der muss hier, hier links sein, ne? Ja, wow, letzter Raum. Letzter Raum. Hm? Äh. Okay. Die Truhen will ich nicht. Ach, das war's schon. Ich dachte, es gibt 15. Oh. Da habe ich mich dann äh, vertan, Leute. Tut mir leid dafür. Aber.. Hey, Wir haben neue Freunde hier von unser Abenteuer kennenlernen können. Das ist doch super. Die Folge jetzt schon wieder 15 Minuten ist hey! Magenfüller. Oh, ist das geil! Magenfüller ist eine richtig geile Fähigkeit. Die brauchen die Pikachu mal. <lacht> Und wir haben zwischendurch mal ein Warti bekommen, aber egal. Komm, nehmen mal mit. Das ist schon cool. Du, du. du. Spezialband? Was macht das? Oh, uh, 200 Punkte? Na, <lacht> war nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir nehmen mal eben ein paar mehr Aufträge an. Das macht, warum ich, dann schon viel im Sinn. Guten Morgen, Philippa. Schönen guten Morgen, Pilipper. Was haben Sie so für uns? Klonk Klonk. Mhm, mh, Himmelsturm. <lacht> ich glaube nicht, dass ich in den Himmelsturm nochmal freiwillig gehe demnächst. Obwohl. Ich muss ja auch mal nochmal gegen ihre Quasar kämpfen. Ei, So. Nehmen ein paar Aufträge an. Ähm. Das wird easy. Das wird easy. Nice. Ja, warum nicht? Ähm. Hm. Etwas Besonderes. Das wäre was. beschwör Dana? Allein dafür würde ich es nehmen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Haul, den Rest brauchen wir nicht. Passt. Boing. Dumm, du, dumm, dumm. Moment. Haben wir Platz? Haben wir Platz im Winter? Sonst packe ich kurz einen Moment. Ich pass, Ich glaube, ich packe kurz ein paar Sachen weg. Das schwert manchmal ein paar Ruckler. Nein, reitschu Nein, Reitschuh, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit Kangama reden. Äh, EP-Bahn brauchen wir nicht. Die scope Linse die ist richtig gut, aber die brauchen wir nicht. Äh, momentan nicht, zumindest. Äh, äh, äh, äh. Boom, boom, boom, boom. Trugschlag brauchen wir auch nicht. Komm weg damit, brauchen wir nicht. So, ich komme mal ganz kurz beim keklion shop vorbei. Ob der noch irgendwas Interessantes für mich hat. Zum Beispiel irgendwie ein Brief oder so. Also eine Einladung. Oh, bei dem kommen wir auch vorbei schon Hm. Das sind gute Attacken. Aber ganz ehrlich, momentan brauche ich halt nichts davon. Wenn dann kaufe ich halt nur das, was ich gerade brauche. Eine Einladung hat da, super. Den kaufen wir. Mhm. Was hast du noch? Mobilorb. Oh. Versetzt alle Mitschreiter im Schutzschirm mobil, was ermöglicht, dass sie sich auf der Ebene überall hin bewegen können. Okay brauchen nicht aber danke schön aber mega viel geld so ey so die cat die geben wir erstmal wenig was ähm, wie viel möchte ich einzahlen da war es noch nichts einzahlen moment wir zahlen gleich ein erstmal möchte ich aber oh, Pika, nein äh, ein paar camps kaufen Uh, welche kaufen wir denn? So gerne vom Preis her kaufen. Einfach random vom Preis her glaube ich kaufe ich. Hm, ja, dann kommen wir den Mystikseeboden. Alles ah, klar. Da, da, da, da. Danke. zack dann kaufen wir noch die Drachenzornhöhle für nur diese eine Tada. Bei der neue Dungeon Drachenhöhe steht jetzt für Erkundungen offen. Danke, <lacht> Ist ja nicht so, als hätte ich schon zu viele Dungeons, die ich noch erkunden muss. Den Plätscherfluss kaufen wir mal. Alles klar, tada, tada. Babydibam, badoom. Machen wir weiter. Ähm, Vulkankrater als nächstes und dann hören wir auf. Das reicht dann. Den Rest, äh, da packe ich irgendwie 3K nochmal, äh, weg. Oder so den Rest behalte ich, falls ich einen keklion Shop finde, dann will ich ja auch noch mal kaufen. Zack. Einzahlen. Ich möchte gerne einzahlen, ja. Wir zahlen. Ähm so viel ein. Nice. Exacto mundo. Was habe ich bekommen? Moment, was habe ich bekommen? Ein Apfel, glaube ich. I don't know. Nicht wichtig. Wir machen weiter. Neuer Dungeon. Drachenhöhe. Wie, wie groß ist denn die Drachenhöhe? 30. Puh. Das Overlevel, das ist cool. Das erinnert mich an das Artwork. Äh, solarhöhle könnten wir machen. Wüstenregion könnten wir machen. Moment. riesenstucht ist kurz. Die machen wir. Wir machen die riesenstucht Der war sich ein wichtiges Abenteuer. Du kannst vorerst keine Aufträge erledigen. Oh. Okay. Alles klar. Dum, dum, dum, dum, dum. Warte, das ist nicht der, der, der Great. Wie ähm, ist das? Doch, warte, Riesenstuf, da waren wir doch schon. Aber warum müssen wir hier nochmal hin? Sag doch doch, Riesenstuf, das war ja mit der Story. Wo wir mehrmals hin mussten. Aber warum müssen wir jetzt hier nochmal hin? Ich hab gerade wirklich... Es sind so viele Sidequests. Wir haben so viele Sidequests gestartet. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, mit welcher die hier verbunden ist. Ich weiß es halt gerade nicht mehr. Vielleicht war das die mit Pandir? Das kann gut sein, dass es die mit Pandir war. Wir machen alles wir Machen das, was ich gerade Bock habe. Mit den äh, Sidequests. Ich hoffe, das stört nicht. Dun, dun, dun, dun, dun. Das sind sogar so viele, ich kann nicht auf alles achten. Ich kann nicht achten, welche jetzt... Äh, ne? Weil ich jetzt wann dran kam. Kann ich ja halt wirklich nicht drauf achten. So, zack. Wir machen die alle eh One-Hit, von daher ist ja eigentlich egal. Uh, Hubelupf. Haben wir noch nicht? Gerne. Dun, dun, dun, dun, dun. Hm. Ganz ehrlich, ich hoffe wir finden äh, Laden. Das wäre ganz gut, wenn wir einen Laden finden würden. Du du du du Wo ist die Treppe, Mann. Na, ernst? Wow. Ja, easy one-hit. Wisst ihr auch mal wollen wir One-Hit machen? Das ist einer der ersten Dungeons. <lacht> Falls ich euch noch erinnert. Oh nice, Pika Level 42. Ja, yeah, voll cool. Ja, finde ich auch. Du, du, oh Gott, das war das ein super Gegner. Gegen den möchte ich kämpfen. Gegen den, den habe ich Bock. Du, der geht nach unten. Deshalb folgen wir ihm mal. Das ist ein Amidirfü. Amidirfü ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe viel Lieblings-Pokémon. Amidirfü ist eins davon. hau doch nicht ab, Mann! Er hat uns gesehen. Hau her! Bam! Er ist schon down. Hier <lacht> nehmen wir mit. Oh, wie spielen Spiel gerade wenig Lagen tun. Brauchen wir nicht. Komm mit damit. Du, du, du. Ries Treppe. Nice. Mich mm -hmm. merkt, mein, dass die Riesenschub, glaube ich, noch in dieser Folge zu Ende machen, weil es ist ja eh ein Early Game Dungeon. Deshalb sollten wir nicht sagen, wir den brauchen. Alter, wir machen einfach 200 Damage bei dem. Das ist krass. KPs haben wir schon. Ach, haben wir schon. Nein, danke. Tut mir leid, Bro. freut dich nicht. Ist gegangen. Ciao. Zack, das habe ich. Oh, Noctuska wäre cool fürs Team. Noctuska ist allgemein mega cooles Pokémon, muss ich zugeben. Mhm. Hm, hm, hm. Und keine Sorge Leute, wir werden demnächst noch gegen Grodon und Ray quasi kämpfen. Nur nicht jetzt, jetzt gerade nicht. Wow, jetzt gedacht. Nee, äh, ganz ehrlich, ich möchte mich für den echt nur nicht Zeit nehmen, dass ich Level 50 oder so bin. Mit allen. Weil, das wird nicht einfach. Ich war ja schon bei den drei Vögeln am Strugglen. Tatsächlich war ich bei Kyogre gar nicht mal so, so wirklich da am Strugglen. Ich habe gedacht, da wird es viel schwerer. Aber gut, wir waren auch gut gelevelt gut ausgerüstet, muss ich zugeben. So Deshalb war alles Paletti. Uh, Glitzer! Glitzer, Glitzer, Glitzer! Gib her. Uh, Angriff erhöhen. Ähm, wer braucht das denn? Zack, Zack, Zack. Ich würde sagen. Ich brauch's. Oder? Moment. Gib's auch an mir. Komm. Du, du, du, du. Hi, Noctuska, wie geht's? Und bam, ciao. ciao ist yes, Tuska will bei uns sein. Wie cool. Ich finde einfach noch Tuskas Design voll cool. Gibt es irgendwer, der noch Tuska nicht mag? Also ganz ehrlich, wie kann man den nicht mögen? Das ist doch voll cool, Mann. Hm. Du, du, du, du, du. Hättet ihr, by the way, Bock, wenn ich ähm, dann vorhabe, alle Pokémon zu fangen? diese zu rekrutieren dass ich das in einem Livestream mache? So auf Twitch oder so? oder ich kann auch YouTube machen, aber ich glaube, Twitch macht mehr Sinn. Allgemein Livestreams mache ich momentan fast nur noch Twitch. Ich hoffe, das stört jetzt die meisten nicht. Ich weiß, bei vielen funktioniert Twitch nicht, bei mir auch nicht. <lacht> aber ich streame da trotzdem. Oder was heißt, es funktioniert nicht. Es funktioniert schon, aber nicht so gut, wie es eigentlich sollte. Es ist halt schon kacke, dort zu gucken. Weil man weiß, dass es auf... YouTube viel besser laufen würde mit dem mit dem Stream schauen, aber Twitch ist halt eine bessere Website, äh, bessere Plattform zum Streamen. Deshalb macht es halt einfach für mich mehr Sinn dort zu streamen. Äh, aber ich werde nicht nur noch nur dort streamen. Ich habe nämlich noch ein paar äh, Livestream-Projekte vor. Endless Crossing ist zwar eins, das ich auf Twitch mache, aber ich habe noch andere vor, wie Dark Souls oder weiß was ich. MMOs. I don't know wir werden mal sehen was ich so für euch habe wird schon cool was wir hier noch auf YouTube machen ich vergesse euch nicht auf YouTube hier nur weil ich momentan sehr viel auf Twitch streame heißt das nicht, dass ich gar nicht mehr auf YouTube streame auch wenn das momentan so wirkt, weil ich nur noch Mystery Dungeon hochlade Leute, nachdem Mystery Dungeon durch ist kommt da wieder andere äh, Content ich möchte mich nur gerade auf diesen Content fokussieren ich liebe aber dieses Spiel und ich möchte diesem Spiel einfach eine faire Chance geben so, ist einfach ein ganz normaler Apfel mehr brauchst du nicht Bam, chaußen. Oh! Welcome back! See you soon, welcome back. Nice. Oh, Ariados. Das sieht man auch nicht alle Tage. Na okay. Eigentlich doch. Relativ oft. So wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch in dieser Folge riesen machen. Und da ist ein Shop. Da wollte ich gern hin. Uh, wow. Knuddeluftorb. Den nehme ich mit. Wir haben ja schon wieder so viel Geld. Das ist echt krass. Dabei sammle ich immer nur so ganz wenig auf. Da oben ist noch ein Samen. Ich guck mal ganz kurz, welche Samen das ist. Ach, pff. nee, danke, du. Brauche ich nicht. Bäm, bäm, Kannst du irgendwann gerade äh, trinken? Braucht es gerade jemand? Ah, Pika braucht es immer. Ladungsstoß. Ladungsstoß ist eine gute Attacke, aber hat viel zu wenig AP. Und deshalb brauchen wir immer diese AP-Hila-Dinger. Okay, wie, wie lang ging das hier nochmal? 13 Floors, Etagen? Ich hab vergessen, wie lange das hier geht. Ich habe das Gefühl, da oben ist ein Monsterraum, so viele Items wieder liegen. Ich meine, wäre mir eigentlich egal. Ne, es ist kein Monsterraum tatsächlich. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Komm, die sind sichtsam, brauchst du nicht. Ein vielleicht jetzt liegen. Und weiter. Und das war's. Okay. Story. Hm, was gibt es? Welchen Grund hast du, mich aufzusuchen? Da. Hm. Das ist doch nicht etwa eine Klarfeder? Hm, ich verstehe. Du willst etwas über das mythische Pokémon erfahren, ja? Quar. Hm. So sei es. Das mythische Pokémon. Ich weiß. Nur wenig darüber. Hm. Ich kann euch jedoch dies mit auf den Weg geben. Es gibt Pokémon, die mit dem Herzschlag der Welt leben, atmen und gedeihen. Sie hüten wenn ein Vulkan zornig ausbricht. Brüllen im Einklang mit dem Grollen des Donners. Laufen mit dem Nordwind um die Wette. Man sagt, sie seien Schatten des mythischen Pokémon. Im Nordwesten liegt eine große Insel. Eine Insel, die Dreifeld genannt wird. Unter anderem befindet sich dort das Feuerfeld. Eines dieser Pokémon, einer, einer der Schatten des mythischen Pokémon, lebt dort. Dein Weg führt zum Feuerfeld. Vielleicht erwarten dich dort die Antworten, nach denen du suchst. Bam, Feuerfeld freigeschaltet. Dankeschön, Xatu. Wenn wir in der nächste Folge hingehen, mal schauen. Was ich was sagen kann, ist, dass die nächste Folge genauso geil wird wie diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch unterstützen. Abo wäre nice, wenn ihr neu seid. Und ah, Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns. Wahrscheinlich morgen wieder. Haut rein. Und ciao. Leute.